Ich kann ein winziges Wölkchen sein oder eine kaum spürbare Brise. Wie jene, die Tag für Tag über die Ebenen Afrikas wehen. Doch eines Tages im August… Station, Houston, zeichnen Sie die aktuelle Wetterstörung über dem Senegal auf. Das National Hurricane Center bittet Sie, das System über dem Atlantik die nächsten Wochen zu beobachten. Der Tropensturm Lucy hat sich zu einem Wirbelsturm der Kategorie 1 entwickelt. Als Tropensturm Lucy bezeichnen. Verstanden, Tropensturm Lucy. Strömender Regen, der Fluss, der immer weiter anschwoll. Ich will hier nicht sterben. Sie verlässt Puerto Rico und steuert Kuba an. Sobald der Druck fällt, beginnt meine Verwandlung. Track. Der nimmt Kurs auf Louisiana. Der Wirbelsturm Lucy ist eine echte Bedrohung. Lucy ist riesig geworden. Lucy ist eingeschlafen, existiert nicht mehr. Ich war vielleicht tyrannisch, doch es war meine Bestimmung, das Gleichgewicht wiederherzustellen.